Demonstration von Querdenken und Gegenprotest in Lüneburg am 18. Dezember 2021. Was ist Die Polizei schützt uh, leer denken. wir haben äh, gewalttätige Polizeibeamten die Helm aufgezogen haben also eine Sicht ein Grund habe ich da nicht erkannt ja.